Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC-Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. Hallo Leute, ich bin Laura und ihr habt eingeschaltet zum Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden heute nach dem großen Umzug für euch aus dem fast fertigen, aber immer noch provisorischen Radiostudio im JFC-Medienzentrum in Nippes. Vorsicht, Baustellenlärm! Seit Wochen habe ich ja nun hoffnungsvoll auf den Juni gewartet und bisher kann er sich zumindest wettertechnisch und Corona-zahlentechnisch durchaus blicken lassen, keine Frage. Weil wir hier beim Kreativfunk übrigens Wortspiele lieben und der Juni auch ein schöner Monat ist, heißt unser heutiges Thema, Achtung, Unity. Vereint oder Einheit passt übrigens auch ganz wunderbar zu den allmählich spürbaren Lockerungen. Ich finde, in den letzten Tagen liegt ja doch etwas fast Magisches in der Luft, wenn man an den Bartischen im Belgischen vorbeiläuft oder durch den Grüngürtel schlendert. Endlich sind wir wieder mit unseren Liebsten bei einem kühlen Kölsch vereint. Doch was bedeutet es denn überhaupt, vereint zu sein? Ist man dann eine Einheit? Ist das immer etwas durchweg Positives? In einem Aufsager über PartnerInnenschaft als Einheit und einem Interview aus der Rap-Szene wollen wir diesen Fragen heute auf den Zahn fühlen. Zusätzlich haben wir über WhatsApp mal eine kleine Umfrage gestartet und so habe ich heute einige Sprachnotizen mitgebracht. Im Laufe der Sendung gibt es immer mal wieder kleine Eindrücke und Gedanken rund um den Begriff Einheit. Aber starten wir doch am besten mit einem Beitrag von meiner Kollegin Marlene, die sich damit beschäftigt hat, dass auch Menschen Einheiten bilden können. Diese Verbindungen können zum Beispiel familiär, freundschaftlich oder partnerschaftlich sein, aus zwei, drei oder ganz vielen Menschen bestehen. Besonders mit Blick auf die eher traditionell klassische Beziehung zwischen zwei Menschen, also einem Paar, können diese lang bestehenden Einheiten manchmal auch ganz eigene Dynamiken entwickeln. Die ganz große Liebe oder doch nur eine flüchtige Romanze? Diese Frage stellen sich vermutlich viele, wenn sich gerade eine neue Beziehung anbahnt. Doch was hält Paare eigentlich auf Dauer zusammen? Klar, Liebe ist die Grundlage jeder funktionierenden Beziehung. Aber trotzdem geben nur 28 von Ex-PartnerInnen an, sich aufgrund von fehlenden Gefühlen füreinander getrennt zu haben. Es gehört also doch mehr als nur Liebe dazu, damit eine Beziehung langfristig funktioniert. Das sagt auch der amerikanische Psychologe Robert Sternberg. In seiner Dreieckstheorie der Liebe beschreibt er verschiedene Formen von Liebe. Damit eine romantische Beziehung das Potenzial zur ewigen Liebe hat, braucht es neben emotionaler Vertrautheit auch noch Leidenschaft und eine Bindung aneinander. Das zeigt sich im Alltag in ganz unterschiedlicher Form. Gemeinsame Projekte, Insiderwitze, mit- und aneinander wachsen oder einfach nur das aufs Gesicht gezauberte Lächeln am Ende eines Horrortags. So unterschiedlich PartnerInnen sein können, so unterschiedlich sind auch die Dinge, die sie zusammenhalten. Letztendlich sollte eine Beziehung uns glücklich machen. Und wenn sie das tut, ist es eigentlich ganz egal, ob die Beziehung in ein wissenschaftliches Konzept hineinpasst. Irgendwo muss schließlich auch noch Platz für den Zauber der Liebe sein. Ach ja, die ewige Liebe. Ich selbst habe für mich noch nicht ganz herausgefunden, ob das Konzept der Liebe, bis das der Tod uns scheidet, ein realistisches oder wohl doch eher ein Relikt der christlich-konservativen Religionslehre ist. So oder so, ist aber das romantische Vereinigen oft eine ganz wunderbare, berauschende Sache, die uns oft vergessen lässt, dass zumindest mit Beziehungen auch Schmerz und Enttäuschung einhergehen können. Beweisen tun dies zumindest die zahlreichen Songs über gebrochene Herzen. Was mich und meinen Partner zusammenhält, sind viele gemeinsame Interessen. Ich glaube, dass wir insofern eine Einheit sind, als dass wir genug Gemeinsamkeiten haben, um zusammen sein zu können. Aber auch an den richtigen Stellen die richtigen Unterschiede, um uns halt zu ergänzen gegenseitig. Meine Frau und ich sind tatsächlich schon über 26 Jahre zusammen. Und über diese lange Zeit entsteht eine unglaubliche Vertrautheit. Es entsteht auch eine große Verpflichtung zueinander und auch äh, wir haben eben zwei gemeinsame Kinder das verbindet unglaublich und ist eben auch eine gemeinsame Investition in ein großes Lebensprojekt und schließlich kommt hinzu dass ja ich meine Frau einfach nach wie vor toll finde sie tut mir gut wenn ich mit ihr zusammen bin fühle ich mich gut ich verliebe mich immer noch neu in das was ich von, an ihr von Anfang an wunderschön gefunden habe, nämlich, dass sie ein so fröhlicher, ein so positiver Mensch ist, das ist ein Schatz, den ich niemals aufgeben möchte. Einfach Liebe, dass man sich gegenseitig unterstützt, man sich gegenseitig auch irgendwo braucht und gerade wenn man auch eine längere Zeit zusammen ist, finde ich, gewöhnt man sich halt auch einfach so an den Partner und dann ist es halt komisch, wenn der nicht da ist. Vielleicht, wenn man zusammen auch Ziele hat, die man erreichen möchte oder halt irgendwelche Sachen noch vorhat, die man sich halt so zusammen vorgestellt hat, dass das dann einfach verbindet. Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Zurück auf dem Boden der Tatsachen, sobald man den Schmerz also überwunden hat und eigentlich bereit ist, sich in die nächste wunderbare zwischenmenschliche Vereinigung zu stürzen, ist es auch hin und wieder ratsam, Bilanz zu ziehen. Denn obwohl wir alle nach zwischenmenschlichen Verbindungen streben, ist es auch wichtig, sich nicht nur als Teil einer Einheit, sondern vielmehr als Individuum in sozialen Konstrukten zu begreifen und auch immer wieder zu reflektieren. Denn so romantisch der Gedanke einer Einheit sein kann, hat es oft auch etwas Exklusives oder Ausschließendes. Besonders schwierig kann das in Bezug auf soziale Gruppen sein. Beispielsweise bilden oftmals Menschen mit gleichen äußerlichen Merkmalen oder gleicher ethnischer Herkunft eine Einheit und schließen dann andere Menschen, die andere äußerliche Merkmale aufweisen oder vielleicht sogar nur einer anderen Nationalität angehören, aus. Leider teilt auch die Gesellschaft oft Menschen in Einheiten ein, in welchen sie vielleicht gar nicht sein möchten. Wenn ich über den ähm, Begriff Einheit nachdenke oder darüber eine Einheit zu sein, dann ist das für mich tatsächlich negativ konnotiert. Ähm, ich ähm, empfinde Einheit als ein Konstrukt, was vielleicht ein bisschen Gleichmacherei bedeutet äh, und irgendwie dröge wirkt. Das sind meine ersten Assoziationen, wenn ich an, an Einheit denke. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich nichts, was ich oder kein keine Idee, kein, kein Wort, keine, kein Konzept, was ich sozusagen äh, so benenne in meinem Alltag. Aber natürlich verstehe ich, ähm, was dahinter steht. Und zwar ähm, die Idee, dass man sich sozusagen zusammen verbunden fühlt und damit ja sozusagen auch, also ja, nicht gegen die Welt, aber man, dass man Gemeinsamkeiten, dass man etwas teilt. Vielleicht irgendwie so, aber tatsächlich würde ich jetzt von, von mir nicht behaupten, ich bin in einer Einheit mit irgendwas oder irgendwem. Auf jeden Fall gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen von Einheit und auch viele verschiedene Konzepte von Einheiten. Interessant ist aber der Bedeutungsunterschied der feststehenden Einheit und dem Prozess des Vereins. Während der Online-Duden das Substantiv Einheit über die Begriffe in sich geschlossene Ganzheit, Verbundenheit oder innere Zusammengehörigkeit definiert, beschreibt er das Verb vereinen mit den synonymen Verben zusammenfassen und zusammenführen. Ich persönlich finde, dass der Begriff vereinen viel positiver besetzt ist als das Wort Einheit. Vereinen hat für mich etwas friedliches. Es ist Ausdruck des Aufeinanderzugehens oder des Zusammenkommens. Und das sind wichtige Werte in der zwischenmenschlichen Interaktion. Denn würden wir alle etwas mehr aufeinander zugehen, wären vielleicht so manche Probleme schneller aus der Welt geschafft. Oder wie einst ein Musiker sang, stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Für mich bedeutet Einheit, dass man sich mit einer anderen Person ähm, auf vielen Ebenen versteht, ähm, nicht unbedingt allen, aber ähm, in, in wesentlichen Dingen, äh, das heißt auch in Werten, die man selbst hat, die eine andere Person ähm, teilt, äh, aber auch ein gewisser Blick auf, auf die Welt und die Menschen, und dass man sich äh, austauschen kann, auch irgendwie ähm, sich streiten kann oder so aber dass man einfach ein Gefühl hat, dass man sich gegenseitig versteht und dass man sich zu 100 Prozent öffnen kann und vertrauen kann und dass man ein, ja, ein gegenseitiges Gefühl von Geborgenheit hat. Und das habe ich vor allem mit meiner Partnerin, aber auch mit guten Freunden und ja genau, es ist ein Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit, dran, merke ich es immer. Also ich bilde auf jeden Fall manchmal eine Einheit mit meinem Partner, nicht immer, aber ein Moment, bei dem ich das zum Beispiel merke, ist, wenn wir so in der Gruppe sind und uns mit Blicken verständigen. Also wenn es zum Beispiel wieder geht, will man jetzt bald los, zusammen oder eben nicht, dass wir dann einfach irgendwie so bestimmte Blicke uns zuwerfen und dann genau, ist irgendwie klar, dass wir jetzt fahren oder halt irgendwie auch noch nicht, dann fühle ich, dass ich mit meinem Partner eine Einheit bin. Ja, es ist schon auch etwas Schönes, wenn man mit einem Menschen oder mehreren Menschen so vertraut ist, dass manchmal Blicke reichen, um sich zu verständigen. Auch der Moment des Vereinigens, egal ob zwischen sich bekriegenden Ländern, einzelnen Individuen, gesellschaftlichen Gruppen oder einem in Streit entzweiten Paar, ist eine schöne Vorstellung. Dass Einheitenbilden manchmal auch empowernd sein kann und besonders Menschenrechtsbewegungen vorantreiben, beweist nicht zuletzt die friedliche Vereinigung von Deutschland 1989, Frauenrechtsbewegungen oder die Civil Rights Movements in den USA. Doch mehr dazu in der zweiten Hälfte ab 20.30 Uhr. Außerdem hören wir ein Interview aus der Rap-Szene und weitere spannende Gedanken zu unserem zum Monatsnamen Juni passenden Thema, Unity. Am Mikro für euch bin ich, Laura, und ihr hört die Sendung des Kreativfunks, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden aus dem JFC Medienzentrum in Nippes. Bleibt dran, bis später. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. Hallo Leute und willkommen zurück beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Hinter Mikro stehe heute ich, Laura, und philosophiere aus dem JFC-Medienzentrum in Nippes ein bisschen über unser juni thema UNITY. In der kommenden halben Stunde hören wir uns ein paar weitere Konzepte von Einheit im Sport oder auch in der Musikszene an. Vereint man Sport und Musik, denke ich persönlich ja direkt an meinen Salsa-Kurs. Da hat man auch mit seinem Partner oder seiner Partnerin eine Einheit zum Rhythmus der Musik gebildet. Apropos Musik. Noten oder Töne können auch Einheiten bilden. Die bezeichnet man dann als Harmonien oder Disharmonien. So wie eben auch in den zwischenmenschlichen Einheiten. Da gibt es bekanntlich ja auch Harmonien oder Disharmonien. Je nachdem, mit wem wir eine bilden, merken wir manchmal relativ schnell und manchmal auch etwas später, ob wir gemeinsam funktionieren, Ziele verfolgen und auch erreichen können. Bei Rapmusik denkt man ja oft eher an Diss-Tracks oder Battles. Doch inwiefern die Rap-Szene eine Einheit ist, hat meine Kollegin Linda in einem Interview mit Cat und Jamann diskutiert. Jamann rappt seit circa fünf bis sechs Jahren und Cat schon 22 Jahre. Gerade hat sie 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Ähm, ja, also meine erste Frage wäre, ähm, inwiefern ist für euch die Rap-Szene eine Einheit erstmal? Ich denke, von Stadt zu Stadt ist es nicht überall gleich und jetzt insgesamt, viele sagen, Rap-Szene ist ja eher toxisch und von Egos geprägt und das würde ich definitiv so unterschreiben. Aber es gibt glaube ich Städte wie jetzt Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, da ist die Rap-Szene glaube ich schon mehr so eine krasse Community, weil da auch mehr Rapper hervorgehen als jetzt im Vergleich zu Köln. Also ich, ich würde auch sagen, eine wirkliche Einheit kann es ja gar nicht sein, weil die Rap-Szene halt einfach so unglaublich vielfältig ist, schon durch die ganzen unterschiedlichen Subgenres, die man da hat. Also deswegen, eine wirkliche Einheit ist es nicht, wenn wir davon ausgehen, dass, wie sagt man immer so schön, Rap ein Spiegel der Gesellschaft ist, die ist ja auch keine Einheit. Und deswegen ist es für mich auch keine wirkliche Einheit mehr. Vielleicht war es das mal früher. Aber mittlerweile ist es alles so vielfältig, dass man das nicht mehr alles unter einen Hut packen kann. Was das aber okay ist. ist. Also eine große Bandbreite. Ähm, ja, aber gibt es denn ähm, einen Aspekt, wo ihr sagen würdet, da fühlt ihr euch ähm, innerhalb eurer Leute als Einheit? Also ich würde sagen, was viele Leute eint, grundsätzlich, ist einfach der Hip-Hop-Gedanke. Ne? Also erstens die Liebe zur Musik, aber auch der Spirit, der damit einhergeht, diese ne, geht es ja da wirklich darum, dass die Armen und die kleinen Leute sozusagen da ihre Stimme bekommen und sich damit zusammenschließen und gehört werden. Ja, und dass man dafür halt eben auch nichts Besonderes braucht. Ne? Also letztendlich ist es ja so, man braucht da jetzt nicht irgendwie ein großes Bohai oder viel Geld oder sonst irgendwas, sondern jeder kann das quasi, also jeder kann das machen. Schöner Gedanke auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, gibt es denn... Irgendwas, was, sag ich mal, die Rap-Szene ähm, im Gegensatz jetzt zu anderen Szenen vielleicht besonders ausmacht? Also für euch? Ich habe mal gehört, dass es vom Mindset recht ähnlich ist wie die Punk-Szene, mhm. also auch sehr links. Deswegen sagt man auch zum Beispiel, rechtsextremer Rap oder so ist ein Widerspruch in sich, weil Hip-Hop ist ja aus dem Gedanken entstanden, genau diese Dinge zu bekämpfen und ein eine Alternative zu schaffen für all diese Menschen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo der Ursprung, der bis heute erhalten geblieben ist. Gibt es denn irgendwas für euch in der Rap-Szene, was verbessert werden könnte, damit es eben, also was einfach verbessert werden könnte, dass es mehr eine Einheit ist? Ich würde sagen, Toleranz ist da einfach ein großes Stichwort. Ich habe manchmal das Gefühl, in anderen Ländern, Frankreich, England, USA, ist man empfänglicher für neue Styles und für neue Richtungen, in die sich der Sound entwickelt. Und in Deutschland passiert das eigentlich gar nicht, sondern wenn, dann wird sich irgendwas abgekupfert. Ja? Ansonsten ist halt äh, klar, das muss ich als, als äh, Frau, oder muss ich nicht, aber will ich als Frau natürlich auch sagen, sowas wie eine Offenheit äh, innerhalb der Szene, äh, dass man ja auch allen ihre Daseinsberechtigung hat und auch solche Sachen wie äh, Sexismus einfach sichtbar macht und äh, anspricht und abbaut. Ja cool, richtig starkes Credo auf jeden Fall. Ähm, und gibt es denn für euch ähm, irgendwelche M Momente oder Highlights äh, in der Szene, die für euch besonders wertvoll sind oder wichtig? Was mir als erstes einfällt ist, es gibt halt immer mal so Konzerte oder Festivals, die halt wirklich wie so ein Klassentreffen sind, was ich unglaublich schön finde. Also, also das war das, ich habe immer gesagt, so ich mache das eigentlich größtenteils für mich, diesen Hip-Hop-Kram und das einzige Ziel, was ich ehemals erreichen wollte, war, dass meine Helden meinen Namen kennen. Und an diesem Punkt zu kommen, das war für mich unglaublich krass. Voll stark. Das, das kann ich auf jeden Fall relaten. Oder was ich auch mag ist, wenn einfach aus dem Off, weißt du, irgendwer schreibt dir so auf Insta eine Nachricht, ey, ich habe dein Video gesehen, richtig geil oder so. Du hast noch nie irgendwie Kontakt zu den Leuten, aber du kennst die beispielsweise und die kommen und geben dir Props und nicht so, tschüss. Hmm. Ja, cool. Das geht ja jetzt doch schon wieder fast in so eine Richtung Einheit. Also, also das finde ich halt super cool, dass über, über solche Sachen, selbst wenn man sich nicht oft sieht, dann immer noch so Connections da sind und... Ähm, ich bin nach Köln gezogen und kannte hier auch kaum jemanden. Was war der Punkt, mit dem ich, über den ich Leute kennengelernt habe? Hip-Hop. Also doch wieder ein bisschen Einheit. <lacht> oder zu Hause, halt so ein Zuhause, egal wo du hingehst, du hast immer ein Zuhause. Du trittst irgendwo auf, die Leute sind freundlich, die beherbergen dich. Wenn du wieder mal in die Stadt fahren willst, sagen die, hey, komm vorbei, schlaf bei mir. Mega. Manchmal steckt in dem einen oder anderen Bereich also doch mehr Einheit drin, als vorher gedacht. Jedenfalls ist es doch so. Wenn man in seiner Leidenschaft aufgeht, ist es schön, sie mit anderen teilen zu können. Einheiten bilden oder sich für bestimmte Rechte zu vereinen, kann besonders, wenn man gesellschaftlich etwas verändern möchte, Individuen stark machen. Ein Beispiel hierfür ist die Wiedervereinigung von Deutschland 1989. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland nämlich in die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, und in die Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, aufgeteilt. Eine Mauer teilte das Land und ausgelöst durch eine friedliche Revolution mit dem Ziel, die Menschen wieder zu vereinen, wurde Deutschland eine Einheit. Das wird seither am 3. Oktober gefeiert. Auch bei dem Thema Gleichberechtigung gibt es zahlreiche Vereinigungen von Menschen, die für die Rechte von marginalisierten Gruppen kämpfen. Marginalisiert bedeutet übrigens so viel wie an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung oder auch Civil Rights Movement in den USA. Die setzten sich besonders in den 1950er und 60er Jahren gegen Rassismus ein. Sie kämpften für die Bürgerrechte von AfroamerikanerInnen und gegen die gesetzlich festgeschriebene Diskriminierung und Unterdrückung. Selbst aus traurigen Anlässen, also weil Menschen unterdrückt, diskriminiert oder benachteiligt werden, können also Einheiten entstehen, die revolutionäre Kräfte haben. In diesem Kontext ist die Bildung von Einheiten sogar wichtig. Denn durch die Ansammlung vieler Menschen mit den gleichen Zielen, Wünschen oder Anliegen kann großer Druck auf eine Regierung oder Gesellschaft ausgeübt werden. Der Mannschaftssport zeigt wohl am besten, was es heißt, eine Einheit zu bilden und als Team zu gewinnen. Oft natürlich gegen eine andere Einheit. Jetzt, wo auch die Europameisterschaft wieder begonnen hat, sieht man sehr deutlich, welche Auswirkungen die Einheitsbildung auf die Länder hat sowohl im positiven als auch natürlich im negativen Sinne. Denn auf der einen Seite ist der sogenannte Patriotismus, also das Stolzsein auf das eigene Land, wichtig für die Atmosphäre innerhalb eines Landes und auf der anderen Seite befeuert das aber auch ein Gefühl des Voneinanderabgrenzens zwischen den Ländern. Und gerade in der Corona-Pandemie hat sich ja eigentlich gezeigt, wie wichtig es ist, über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Man könnte also sagen, während die EM Grenzen im eigenen Land abbaut, baut sie gleichzeitig Grenzen zu anderen Ländern auf. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, im Team, also als Gemeinschaft, genauer gesagt als Einheit, zusammenzuarbeiten. Und das verdeutlicht der Sport Fußball natürlich auch. Eine Einheit bilde ich mit Leuten, die ich sehr gut kenne, die mich sehr gut kennen, mit denen ich schon sehr viel erlebt habe. Und wir das Gefühl haben, dass wir zusammen stärker sind als jeder einzeln allein. Es geht darum sich zu vertrauen und ähm, die Stärken und Schwächen des anderen zu kennen. Beispielsweise habe ich das in meinem Freundeskreis, mit meinen guten Freunden bilden wir eine Einheit, wenn wir Urlaube planen. Jeder hat seine Stärken, jeder bringt sich ein und zusammen haben wir einfach eine super Zeit. Eine Einheit bilde ich mit meinem Bruder, wenn ich Sport mache, wenn wir Fahrrad fahren und auch natürlich mit meiner Familie wenn ähm, ja, schwere Zeiten uns bevorstehen und wir zusammenhalten und füreinander da sind. Wenn ich eine Einheit beschreiben würde oder definieren würde, würde ich auf jeden Fall mir erstmal das Wort anschauen und direkt feststellen, dass dort eins oder ein und dann Einheit dort steht oder dass sich so das Wort zusammensetzt. Und das entspricht auch meiner Vorstellung, dass quasi eine Einheit eine Gruppe ist, äh, die ein Ziel verfolgt, sei es im Sport oder in einer Gruppe von Menschen, sagen wir äh, ein Verein, also unabhängig vom Sport natürlich, ähm, ja, sei es eine Familie, sei es Freunde, die gemeinsam ein Ziel als Einheit für sich definieren und das versuchen zu erreichen. Summa summarum gibt es Vor- und Nachteile, wenn man den Begriff Einheit unter die Lupe nimmt. Es ist auf jeden Fall nicht immer erstrebenswert, eins zu sein, denn Diversität, Pluralität und Abwechslung sind immer wichtige Bestandteile. Sei es innerhalb der Gesellschaft, einer Partnerinnenschaft, einer Freundinnengruppe, der Musik im Radio, beim Sport oder beim Lesen oder eben ganz simpel vielleicht auch bei der Ernährung. Denn wirklich niemand möchte jeden Morgen das gleiche Marmeladenbrot frühstücken, nur eine Farbe sehen oder nur ein Gefühl kennen. Viel zu farbenfroh ist die Welt, viel zu intensiv die Gefühle und viel zu lecker auch mal ein Müsli oder ein Ei. Wie dem auch sei, das war's von mir. Ich bin Laura und das war die Sendung des Kreativfunks zum Juni-Thema Unity. Auf YouTube unter die Kreativhelden könnt ihr diese Sendung übrigens jederzeit nachhören. Und falls ihr zur Überbrückung der Zeit bis zur nächsten Sendung am 18.07. noch etwas Erste-Sahne-Content benötigt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal die Kreativhelden vorbei. Kreativfunk ist die Radioredaktion der Kreativhelden, das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch. Bleibt gesund, noch ist die Pandemie nicht vorbei, genießt aber das Vereinigen mit euren Liebsten und vielleicht die ein oder andere kleine Feierei, sowie ab und an ein leckeres Frühstücksei. Goodbye. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. On air.